auf diesem Kanal spielen wir die Senders, den Fahrradsimulator. So und ja, wie ihr seht, die Hälfte, über die Hälfte der Leute, die zuschauen, haben noch nicht abonniert und es dauert nur ein paar Sekunden. Also wisch runter und drückt diesen roten Knopf und mach die Glocke an und drückt den Like-Button. Das wird mir sehr viel helfen. So, hab das Spiel noch einmal gespielt, okay. Ich wieder neu runtergeladen. Einmal Trick machen hier <lacht> und runter. Oh. Ui. ui, ui, ui, ui, reingeschissen. Geht's hier längs? Oh. Oh. Okay. Nein, nein, nein, nein, nein. Das Ziel, das Ziel ist egal. <lacht> oh shit. Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Ich weiß nicht mal, was da oben steht, weil da ein schwarzer Balken vor ist! 45 Sekunden! Da schaffe ich! Ich hab's geschafft! Oh shit! Oh, ich habe geschafft! Oh mein Gott. Bruder. Was hat der für gute Bremsen? Das meine Halt nicht mal so gut. Ich roll nur. Jetzt nicht mehr. Gegen die Kante. Bam! Können wir das noch mal wiederholen? Bam! So, los geht's. Live wir First Person? Ich glaube ja. Das ist vom Schwanzen. Oh Gott! Ich wusste mal, was passiert da. Ich wusste nur was passiert da. Oh Gott! Bäume! Oh, wie habe ich das geschafft? Wie habe ich das geschafft? Oh Gott! Bäume, warum sind so viele Bäume? Oh Gott! Das war's auch mal wieder! Profi! Komm, geh hoch! Oh, habt ihr es gesehen? Und hier. Das habt ihr nicht gesehen. <lacht> Ui! Hüppburg? Oh, wie geil. Hab ich rauf. Ein noch. Oh geil. Und endlich, Repp, Alter. Habe ich gerade einen Glitch gemacht oder was? Ich mache hier gerade so viele Tricks, alter. Ich werde so hart hochleveln. Oh mein Gott, ich komme nicht mal mehr mit, alter. Oha, Trickshot hier. Trickshot King. Dings hier. Oh. So, was haben wir hier? Hm. Komm, komm, komm. Bitte werd nicht langsamer. Drei. Z zwei. Oh, scheiße. Das geht noch. Das geht noch.